Gerne verrate ich Ihnen, wie die Bilanz einer geglückten Beziehung entsteht. Wenn Sie immer besser werden beim Zählen der Glücksmomente in Ihrer Beziehung, statt beim genauen Festhalten der Unglücksmomente, dann kommt am Ende eine Bilanz heraus, die Sie so stärkt, dass Sie in Ihrer Rückschau immer zufriedener mit Ihrer Partnerwahl werden.